Hey Leute, am 29.09.2018 veranstalten wir unser erstes Do-It-Yourself-Festival und dafür brauchen wir dich. Wir suchen kreative Köpfe, die uns mit ihren Do-It-Yourself-Ideen begeistern und sie den Besucher bzw. Besucherinnen präsentieren können. Anmelden kannst du dich auf unserer Website www.logo.at bis einschließlich 2.07.2018. Dort findest du auch alle Informationen zu unserem Festival. Wir freuen uns auf dich!